Du, Jay, hm? warum hast eigentlich der Emil Emil? Ja, lies Emil einmal von hinten. Lime, was soll das heißen, Lime? Nein, nein, du musst es Englisch aussprechen. Lime, so wie das deutsche Lime. Quasi jemanden auf den Lime gehen. Und Leim ist ja ein kurzes Wort mit vier Buchstaben. So wie kurz, das ist auch ein kurzes Wort mit vier Buchstaben. Und jetzt kommt's. Wenn du alle Buchstaben von Leim austauscht, kommt Kurz raus. Wach auf, Hofer, das ist kein Zufall, nicht? Mit auf allem Klitten. Respekt, ich darf ja. Sie aber schon fragen, ob Sie an den Osterhasen und das Christkind glauben. Na, selbstverständlich. Das Hofer, ich sagte, es ist ein Wahnsinn. Im Internet findest du Verschwörungstheorien eine verschwurbelter als die andere. Und die Beste... Muss ich da jetzt erzählen. Aber vorher wirst du das dazu aufsetzen. Sehr stilgerecht. Ja, natürlich. Gut. Wenn schon, denn schon. <lacht> Und? Bereit? Ja, du hast meine volle Aufmerksamkeit. Erheitere mich. Ausgezeichnet. Dann legen wir los. Denn du kennst ja. Das ist unser Bundeskanzler Sebastian Kurz. Der wird von einer Firma beraten, die dem Stefan Steiner gehört. Und der hat nur einen Kunden, nämlich Sebastian Kurz. Und Kurz tut nur, was der Steiner The Brain genannt, sich ausgedacht oder abgesegnet hat. Steiner gilt als konservativer Hardliner, ist stark im katholischen Glauben verwurzelt und in der ÖVP Niederösterreich sozialisiert worden. Weiter geht's mit dem Bernhard Bonelli. Der entwickelt dann die Inhalte, die er sich zusammen mit The Brain ausgedacht hat, zu Programmen. Und weil er, als alter Freund von Sebastian Kurz, im Kanzleramt sitzt, verhandelt er auch federführend mit dem jeweiligen Koalitionspartner. Sein Masterstudium als Unternehmensberater hat er bei der IESE Business School in Barcelona gemacht, die von der erzkatholischen und erzkonservativen Organisation Opus Dei geführt wird. Dann war er für das neoliberale Friedrich-Hayek-Institut tätig und anschließend bei der Beratungsfirma Boston Consulting Group. Ebenfalls neoliberal und streng katholisch ist der Markus Gestaltner, der... Ex-Unternehmensberater bei McKinsey war er, ist für kurz der wichtigste wirtschaftspolitische Vordenker. Hoffe, du sollst zuhören und nicht auf dein Handy spülen! Ich schaue ja nur schnell nach, ob der HC Strache glaubt, dass der Steiner, der Bonelli und der Gstöttner zu den Hintermännern gehören, die er hinter dem Ibiza-Video vermutet. Ich habe ja gelesen, dass er glaubt, dass die Niederösterreicher Was der Strache glaubt, soll er glauben, das nennt man Religionsfreiheit. Und jetzt bitte konzentriert dich und steigst mal wieder aus. Dann haben wir da den Mann, der die Message an das Volk bringt. Gerhard Fleischmann. Der Erfinder der Message Control. Gelernt hat er sein Handwerk als Pressesprecher bei der niederösterreichischen ÖVP. Heute sorgt er dafür, dass von türkiser Seite aus nur das gesagt wird, was gesagt werden soll. Oder besser gesagt, was als Information für das Volk relevant ist. Hilfe kriegt er dabei von Johannes Frischmann, dem Chefpressesprecher der Türkisen. Der schaut darauf, dass die Regierung nach außen hin einen geschlossenen Auftritt hinlegt, vor allem den Medien gegenüber. Den Online-Auftritt für Sebastian Kurz in Facebook, Twitter etc. gestaltete Christina Rausch. Und nicht nur den. Auch die Auftritte anderer Türkiser werden von ihr gestaltet. Natürlich nur in Rücksprache mit Fleischmann und Frischmann. Ganz prinzipiell für Marketing und PR ist der Philipp Maratana zuständig. Der ist ein alter Datensammler und deswegen funktioniert es dann super, wenn bestimmte Personen speziell auf sie zugeschnitten Türkise Werbebotschaften bekommen. Kommt übrigens auch aus der ÖVP Niederösterreich. Na, die ÖVP Niederösterreich... Hätten wir schon mal. Der Strache vermutet die nämlich zusammen mit den Freimaurern als Trotzeher hinter dem politischen Attentat auf ihn. Fragt sie nur, ob bei Festen seiner Neigenliste, THC, die John-Otti-Band aufspielt oder ob es ihm gelingt, den Xavier du zu engagieren. Du sag mal, was hast du heute die ganze Zeit mit Strache? Ja, ich mag halt Leute, die in dem Alter noch ans Christkind und den Osterhosen glauben. Alter, machen wir lieber weiter. Intern schupfen durch den türkisen der jetzige ÖVP-Generalsekretär Alexander Melchior. Ohne den kriegst du bei der Partie keinen Job. Und er sorgt auch dafür, dass die komplette Partei brav pariert. Sozusagen dieser Kreis regiert Österreich. Was die vor allem alle eint, neben der neoliberalen Denkweise und dem Katholizismus, ist eine ausgeprägte SPÖ-Aversion. Deshalb wird da auch keine Gelegenheit ausgelassen, da kräftig hinzuhauen. Vor allem auf Wien. Natürlich gibt es da noch einige Getreue, die alles, was vorgegeben wird, brav umsetzen, aber auch zuarbeiten dürfen. Da hätten wir Finanzminister Gernot Blümel, Parlamentsklubchef August Wöginger, Innenminister Karl Nehammer, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Wirtschaftskammerpräsident und Allround-Chef in wichtigen Positionen Harald Mara, Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger und sozusagen als wohlwollender Engel im Hintergrund, die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Der Rest sind einfach nur loyale Befehlsempfänger, die sonst nichts weiter zu sagen haben, außer den Sachen, die ihnen vorgegeben werden. Und das gilt natürlich auch für den jeweiligen Koalitionspartner, der natürlich nichts davon mitkriegt. Na, ist das nicht wunderbar zusammengespannt? und verstehst du? Da gibt es tatsächlich Menschen, die glauben daran, dass diese ominösen Leute im Hintergrund tatsächlich existieren? Also dass unser Land quasi von einer Handvoll Leute regiert wird, die eigentlich nie gewählt worden sind, fast ausschließlich hinter verschlossenen Türen agieren und dort alles entscheiden. Deep State nennt man das, glaube ich, im verschwörungstheoretiker Verschwörungstheoretikersprech. <lacht> ja, was ist? Findest du das nicht lustig, dass einige von unseren Mitmenschen das anscheinend wirklich glauben? Nicht wirklich, ne? alles das, was du da jetzt zusammengefasst hast, kann man ganz offiziell nachlesen oder problemlos selber recherchieren. Da gibt es zum Beispiel das Buch Inside Türkis von Klaus Knittelfelder. Der ist im Brotberuf Journalist bei der Kronenzeitung. Der hat alle diese Leute, die deiner Meinung nach nicht existieren, interviewt und porträtiert. Da steht das alles ganz genau drin und noch viel mehr. Das heißt, das Netzwerk gibt es genauso? Ja. Genau so. Na dann. Toi, toi, toi, toi. Und was so schön ist, einmal geht's noch. Mit Auf allem den. Respekt. Ich darf ja. Sie aber schon fragen, ob Sie an den Osterhasen und das Christkind glauben. Na selbstverständlich. Das